Hey Leute, willkommen zurück zu Metro 2033 Redux. Ja, eigentlich nur Metro 233, ist egal. Ähm, Alter, PS4-Board, das ist Redux. Äh, wir werden gerade von anderen begleitet, dass wir irgendwie rauskommen aus der Station. Ich habe nix gemacht. Ja, ich denke, das passt schon so. Ach, darf ich jetzt tatsächlich? Voll geil. Ich brauche Muni, Muni, Muni, Muni. Hast du Muni? Nope. Du hast Munition. <lacht> ich brauche Schott. Äh, die brauche ich nicht. Die brauche ich. Die brauche ich nicht. Obwohl das mal sehr interessant werfen. Der brauche ich viel. Da nehme ich noch ein bisschen. Und Shotgun habe mich, mache ich einen 60er-Stack voll. Hier mache ich drei am Maximum. Okay, ich kann Max füllen. Cool. Hallo. Hast du eine Armbrust? Ich würde gerne mal die Armbrust ausprobieren, ganz ehrlich. Nein. Äh, mich würde so interessieren, wie die Armbrust spielt hier drin. Ich brauche Medi. Ciao. So. André? Da. Oh, ich komme hier nicht wieder raus. Hab ich schon. Ist ja voll geil, jetzt bin ich wieder voll ausgerüstet. Ich bin ins Loch gesprungen. Also, oh, okay. Ja, es geht los. Ich dachte schon, ich habe jetzt einen Bug ausgelöst, also, weil ich zu früh reingeküpft bin aus verschiedenen. Ich will ja, jetzt. Ja, jetzt labern die ein bisschen. <lacht> Finde ich immer noch cool, dass hier Metro 234 liegt. Eine Axt, ein Seil, eine Zange, Koffer, Schweißmaske. Ja und die labern jetzt oben ein bisschen, das heißt ich werde dann gleich mal die Klappe halten können. schafft das ja ab hier wäre jetzt mal meine neue folge die die es nicht aufgenommen hat richtig also wir hätten tatsächlich nur eine folge mit scheiß sound gehabt anscheinend und äh, ja ich war dann als ich geladen habe das safe state wurde erschaffen hier bevor ich gerade hochgehoben wird werde also man hat nicht mal so viel wiederholt also es geht ich habe jetzt zwei folgen neu gemacht das geht voll klar für mich Halt, also eigentlich drei Folgen, zwei davon, die nicht gut waren. Also, ich kann damit leben, sagen wir so. Ich mag nur nicht, was gleich noch später kommt, halt weil es nochmal so ein Arena-Battle-System wird, eine Art, aber ist okay. Also, ich habe mal die Fresse, weil die jetzt ziemlich viele reden gleich. Nichts Spezielles, aber halt so ein bisschen, ja ich bin Soldat, ich bin zu speziell und so. Ähm, ich finde es eigentlich doch cool. Also, ich habe mal die Fresse. Die Armee eingetreten. Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Monette. Motto, ich? Gehe zur Armee. See you, Die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Okay, jetzt bin ich ganz froh, dass ich mir die Muni aufgefüllt habe, komplett, das habe ich letztes Mal nämlich anscheinend nicht gemacht, weil letztes Mal hatte ich echt Probleme hier ansatzweise durchzukommen und ich glaube, jetzt soll es gehen. Äh, ich muss hier ganz kurz, das was ich gelernt habe, den äh, Luftdruck wieder aufbauen, dass die ein bisschen mehr Durchschlag hat. Da gibt es später noch Upgrades, die mir echt helfen dabei. Es ist so, dass dies die lautlose Waffe ist, tatsächlich. Ja, die wissen natürlich trotzdem, dass ich hier bin, wenn ich jemanden töte, logischerweise. Aber das ist okay. Und jetzt ist es einfach ein bisschen ein Kampf hier, bis ich draußen bin. Das zieht sich jetzt halt leider noch mal ein bisschen. Und letztes Mal hatte ich das Problem, dass ich diese Waffe hier nicht mehr bedienen konnte, weil der Druck leer war. Und ich nicht wusste, wie ich den Druck wieder auffülle. Also, sie macht jetzt schon einiges weniger Schaden als vorher. Ich muss nur ganz schnell pumpen, bevor da Gegner kommen. Bitte mach vorwärts. So. So, ich glaube, das ist ganz sauber ausgeräumt, mehr oder weniger. Mal für einen Anfang, ich kann mich ein bisschen nach vorne bewegen. Der meldet sich eh gleich selber bei mir an. Der hier auch. Okay, da kommt noch einer von unten. Na gut, die Waffe ist schon leer. 5, 6 und weiter geht's. Oh ja, stimmt, die haben ja alle noch Moon Drops. Moon Drops und Halfpacks. So, und ich denke, nach unten ist hier der richtige Weg. <lacht> Auch wenn das vielleicht nicht so schlau wirkt, aber. Wow, bin ich ich bin gerade gestorben. Wow. Bitte sag mir nicht, ich muss nochmal den ganzen Kampf machen. Doch muss ich. Gut, dann lade ich aber zuerst mal nochmal alle Waffen nach wieder. Haben ja Runde 2 draus. Ich hoffe der Laptop ist nicht zu laut wieder. Das passiert halt ab und zu mit, dem Lüft mit der Lüftung. Die ist zum ziemlich am Arsch. Müsste ich mal untersuchen lassen irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, er hat oben links die Lüftung, die überhitzt sofort, sobald er läuft. Egal was ich mache. Und äh, Ich habe tatsächlich, wenn ich oben den PC anfasse, ist er echt heiß. Komm schnell. Also, dass irgendwas mit der Kühlung nicht mehr ganz... Also, mit dem Lüfter halt nicht mehr ganz so sauber, wie es sein sollte. Da schießt noch die Munition gerade. fülle mal kurz den Luftdruck aber auf, dass die mehr Wumms hat. Drei, vier und nochmals. Ich habe mir gar nichts, nichts damit festnageln. Okay, vielleicht doch. Da drüben ist noch einer, verdammt. Ich muss die picken. Okay, ich warte lieber noch mal nicht, dass da noch einer auftaucht. Wieso kann ich 31 stacken? Ich dachte, ich habe einen 30er Slot. Will mich ja nicht beschweren, aber ich dachte, ich hätte da wirklich einen 30er Slot und keinen 31er drin. Boah, von wo schießen jetzt schon wieder einer auf mich, verdammt. Da glaube ich noch einer am Boden gelegen diesmal. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam. Einfach mal alles mitnehmen, was man kann. Hier kurz den Luftdruck auffüllen. <lacht> Wenn man schon dran ist. Shotgun ist voll. Sehr gut. Wie siehst du denn mit der Taschenlampe aus? Die braucht auch ein bisschen Akkus. So. Also, und jetzt aufpassen, nicht da runterfallen. Sondern ganz vorsichtig da weiter. Nein. Okay, wir müssen da hoch. Anscheinend. Ich finde das eigentlich ganz praktisch so. Ich muss einfach aufpassen, weil ich jetzt nicht weiß, wo der andere rumschleicht. Da. Ich glaube, ich bin das letzte Mal woanders hergekommen. Sicher bin ich letztes Mal da unten durch Aber ich muss eh nach da hinten, also macht es keinen Unterschied Meinte ich Okay, hier gibt es verschiedene Wege anscheinend Nein, anscheinend nicht Na ja gut, dann gehen wir weiter äh, Aber ich bin letztes Mal unten durch das weiß ich. Vielleicht muss ich das jetzt noch. nicht runter okay okay vielleicht habe ich mich auch gerade geirrt ich gehe mal rüber Heavy. Hast du mir irgendwas? Nee. <lacht> okay, ich muss vielleicht kurz den Controller wechseln nachher, aber es sollte noch gehen hoffentlich. Hallo. Okay, ich nehme nochmal einen Medi-Pass. Voll kacke hier. Das war jetzt ziemlich der lächerlichste Move, den ich je gesehen habe. lag ganz kurz nach, das wäre jetzt noch nett. Und wieder runter. An den Wachposten kann ich mich tatsächlich erinnern. Das war der, denn ich gemeint habe, tatsächlich hier. <lacht> Aber da sind sie wirklich zweiseitig. Gut. So, jetzt ist ein bisschen doof. Ich weiß, was gleich kommt. Das war der schon. Ja, hier unten ist nichts. Das habe ich letztes Mal gecheckt. Ja, das war jetzt der Panzerwagen. Gucken wir an. Genau den habe ich gemeint. Und der fährt ja von alleine wieder weg, also von da. Ah, guck mal, der kommt raus sogar. Ich sehe die schon da hinten in der Ecke, ne? So. <lacht> Haben wir das auch geklärt? Und ich glaube, ich muss jetzt diesen Tunnel entlang. Zeitlich sieht es gut aus. Ich glaube, das können wir uns noch erlauben. Okay, das war nicht ganz wie geplant. Ich sollte den Druck besser hochdrehen, schnell. Weil die macht einen One-Hit mit vollem Druck halt. Und deswegen, der, hätt, der hätte es nichts alarmieren können, wenn der voll gewesen wäre. ein bisschen jetzt das Problem dabei und ich weiß nicht ob ich hier durchkomme so ehrlich gesagt oder ob ich mich schnell töten lassen soll aber ich probiere es einfach mal ich meine entweder ich lasse mich töten und ich werde einfach so getötet also ich sterbe eh wenn ich es nicht schaffe aber ich muss eigentlich nur hier oben durchrennen glaube ich <lacht> oh, sorry. Ich tatsächlich noch einen. Ist da oben noch einer? Ja, natürlich ist hier oben noch einer. Die freche Sau hier. Und da schießt nochmal irgendwer. Ich höre den. Das wäre es dann gewesen. Ich frage mich, wo der war, ehrlich gesagt. Nein. Fuck. Okay. Ähm. Ja, ich beende die Folge. Ich mache das jetzt. Mach so. Ja, ich mag es nicht nochmal schneiden hier. Ähm, das heißt, ich beende jetzt hier. Spiel so weit wie ich war und schalte dann wieder ein. Also, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Cheerio.